Chat leider gestern killt ihr gegen EMW den Boss. Der Boss direkt am Pushen, Männer. Yeah, I I never get this lucky with my team. It's like the average level of my teammates is like fucking 30 something. Sollen wir mit dem Mann ein bisschen kommunizieren? Yeah, bro, this EMW guy sucks, man. Just don't fucking listen to him. <laughs> he's like 28. Yeah. Like, he literally sucks, man. He's a machine. He's the worst teammate you could ever have. No, no, don't Got trust, it. don't trust the Asian guy. He has no idea of what what a great player I am. Digga, bro, der Mann. Bro, oh, come on. Like, like just tell him, like just tell him about your shit. Digga, der Mann ist hart am pushen, Digga! Henry, okay. do you have your mic um, on open or I don't know? Der Mann ist hart am pushen, I digga. Don't know. Yo guys, you want the win? <laughs> yes. I'm cheating. Okay. Uh, Let's send control. I'm gonna cheat us to win. Okay. Yo, Homus, you have to be aware that this Asian guy wants to steal your kills, so finish your guys if you knock them, okay? Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Boss macht es jetzt. Der Boss macht es jetzt. Passt auf. Just don't finish the get kills, just give me all kills. Every kill I get, I'm getting stronger. Okay. Digga, der Mann will das nur für bescheißen, Digga. Digga, wir machen das jetzt asozial schlau, Männer. Wir machen das asozial schlau. Oh mein Gott. Ja, wir sind Kille. da. Wir sind so da, Männer. Wir sind so da. Wir sind so Abfahrt da, Männer. Ohne Drohne. Big? Aber keiner beim Boss, Digga. Wie viele Runden spielt ihr? Wurde nichts abgemacht. Vielleicht ein Best-of-One. Je nachdem, wie der Boss hier abschneidet. Der Boss geht auf jeden Fall schon mal in Führung. Easy. Nein, der Zinker da oben. Der typische Treppencamper. Aber egal, war ein taktischer Todmänner. Da ist der gute Matthias leider auch knacken gegangen. Mit kommst du hier nicht mit dem kill ne? Ich wollte dir eigentlich einen kleinen Vorsprung lassen, damit es ein bisschen spannender für deine Community wird. Wollen, wollen, willst du ein paar Kills Vorsprung haben von mir aus? Kannst du die haben, wenn du willst? <lacht> nee, nee, das ist schon die Taktik, die ich gerade fahre. Ich lasse dir einen kleinen Vorsprung. Okay, perfekt, Kuss. So, Männer, jetzt gleich spielen wir auch ernst, ne? Wir lassen ihn einen kleinen Vorsprung, hat der Boss ja gecallt. Also Wir landen noch mal auf Safe hier bei den Homies. Wir brauchen nämlich erstmal ein paar stabile Waffen. Ja, ja, Safe. Ja, ja, das, das schnappe ich mir aber sowas von. Ja, ja. Wild, wild. Ja, da sind wir. Wie viele Kills hat der Mann denn? Zwei. Naja, gut. <lacht> Zwei. Wirklich eine blamable Leistung. Und gut, Matthias. So, den Mann da vorne, den, den stibitzen wir uns. Wir sind da, Männer. No, one shot. Oh, fuck. Wo oh, ist denn dieser dubiose Mann? He's prone on the roof. Er ist Erstmal Erstmal auf safe. Erstmal safe. Landing behind you, Henry. Okay. Nein. was habe ich auch für ein Pech? Ich sehe keinen Gegner. Ja, ja, da sind wir. Schnell weg! Schnell oh, weg, Männer. Ruhe bewahren, die kommen noch safe, Petrov. Der boss auch eher so ein, ich sag mal, Late-Game-Spieler, wisst ihr? Nein! Das nennt sich Outgun. Nein! Also mit 5 Kills würde ich hier aber keine dicke Lippe riskieren, Matthias. Aber es geht um den Sieg, ich bin am Gehirn. So, wir, wir pushen jetzt hart 3 Männer. Verstärkung ist, ist unterwegs. Feinde landen im Einsatz. Ja. Da bin So, erstmal kurz weg deutschen Männer. Wir sind da, Jungs. Nein! Er campt hier immer noch, Digga! Er campt hier immer noch, das gibt's nicht. Sieben Kills aber immer noch absolut in Reichweite, Männer. Sieben Kills absolut immer noch an sich nichts. Guckt ihn auch auf den Mann an, wie passiv der Mann da spielt. Zeitpunkt im Kill-Duell sah es relativ schwierig aus für EMP-Doppel-Io, den Boss. Aber irgendein kleines Problem an seinem PC hat dafür gesorgt, dass die Gameplay-Aufnahme nicht mehr funktioniert hat. Wird er dennoch gewinnen? All das werdet ihr audiovisuell erfahren. Hört einfach zu, gönnt euch den Hasen und viel Spaß weiterhin bei diesem Kill-Duell mit R zu dem I-Rex. Skur! Ja Ja, Männer, geil, geil, wir sind wieder da Es klappt so gut, Männer Boah, wir machen hier gerade einen Kill nach dem anderen Matthias liegt so was von hinten, Jungs Ja, ja Männer, wir, wir, wir neigen uns auf die Wir neigen uns auf die 20-Bomb zu Mhm, mhm, geil, geil Kommt die 30-Bomb Kommt die 30-Bomb, 30 Jawohl. Männer, Matthias hat keine Chance mehr Wir haben's, wir haben's, GG, Männer GG, trotzdem GG, an Matthias aber das hat der Boss gewonnen, meine Freunde. Chat, leider gestern kill gegen EMW, den Boss verloren. Er war leider wirklich, da hat er wirklich leider die Überhand gehabt gestern im kill -Duell. Sehr schade, sehr schade. War ein knappes Ding, war gar nicht so knapp. Er hat mich einfach wirklich in den Boden gedämmert. GG's an ihn, wirklich. Er hat mich einfach gefickt.